Ja, das war's mit unserem Video. Ja. ja wir machen auch bald noch eine Longboard-Tour nach Limburg. Und Fall da werden wir euch auf jeden Fall mitnehmen wieder. Lasst auf jeden Fall ein Abo da.